Ich bin Ute Görgen, ich bin 51 Jahre alt, bin Einzelhandelskauffrau und ich lebe seit 26 Jahren in Koblenz. Koblenz ist eine wunderschöne Stadt. Sie liegt im Herzen des Mittelrheintals. Hier kommen jedes Jahr unzählige Touristen hin, um sich an den Sehenswürdigkeiten und der Umgebung zu erfreuen. Außerdem ist Koblenz eine geschichtsträchtige Stadt. Bei der Rittersturzkonferenz hier in Koblenz wurde das Grundgesetz auf den Weg gebracht. Das Grundgesetz ist heute die Grundlage unserer Demokratie. Außerdem ist Koblenz bunt. Und Koblenz bleibt bunt. Ich kandidiere für den Stadtrat, weil in immer mehr Gremien reaktionäre Kräfte wirken. Dem möchte ich ganz entschieden entgegentreten. Außerdem möchte ich auf kommunaler Ebene Dinge voranbringen, zum Beispiel den Klimaschutz. Denn auch auf kommunaler Ebene kann man mit kleinen Dingen, kleinen Veränderungen Große Auswirkungen schaffen. Wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu beiträgt, wird die Veränderung eine große sein. Wichtig ist für mich natürlich der Umweltschutz. Nachhaltiger Anbau auf unseren Grünflächen oder in den Rheinanlagen. Pflanzen, die die Artenvielfalt unserer Insekten oder Schmetterlinge und Bienen erhalten, damit die ihre Nahrungsgrundlage finden. Außerdem finde ich den Gedanken einer S-Bahnstadt sehr interessant. Wenn die Bürger eine Fläche haben, wo sie ihre eigenen Tomaten oder Kräuter anbauen können, dann sind sie eher versucht, auch mal eine Tüte aufzuheben, die auf dem Weg zu ihrer Tomatenpflanze auf dem Boden liegt. Denn das schafft ein ganz anderes Bewusstsein für unsere Umwelt. Außerdem wünsche ich mir für die Koblenzer Bürger einen Wochenmarkt, der immer an derselben Stelle ist. Ein Wochenmarkt muss sich etablieren, damit die Bürger die Möglichkeit haben, regionale Produkte zu kaufen. Ob das vom Landwirt ist, ob es vom Obstbauern ist, ob es vom Winzer ist. Außerdem ist ein Wochenmarkt eine schöne Gelegenheit, um die Menschen zusammenzuführen. Wenn man sich den Wochenmarkt in Ehrenbreitstein Breitstein anschaut, das ist eher ein Treffpunkt als ein Handelsplatz.